Das Bataillon wurde völlig ausgelöscht. Es gibt keine Überlebenden. Ja. Es wird keiner angerührt. Dafür ist keine Zeit. Diese Soldaten von Kerls machen uns keinen Ärger mehr. Mein König, lasst mich euch beglückwünschen zu diesem schlau errungenen Sieg für Kelt. Das Lob gebührt meiner Tochter. Die Idee mit dem Hinterhalt war ihre. Leider fallen die auf so eine Taktik nur einmal rein. Wohl wahr. Aber vergesst nicht, sie war letztlich nur deshalb erfolgreich, weil Meef nicht alle Kräfte eingesetzt hat, über die sie verfügt. Deshalb brauchen wir Draganta. Kommen die mystischen Ritter voran mit ihrer Suche nach diesem Draganta? Oh ja, Vater. Rowan, Angus und Alva bereiten sich ernsthaft vor. Ich habe zwei abgesemmelt und du nur einen. Die Dummen haben Glück. Los! <lacht> Kauft dir mal eine Brille 3 zu 1? So, oh, jetzt passt mal auf. Ich zeig euch, wie man das macht. Ich bin voll und ganz deiner Meinung hier. Fertig? Ja, ganz von allergrößter Wichtigkeit. Seid ihr Krieger oder Hobbyschützen? Die neuen Waffen müssen ausprobiert werden. Ach, ihr spielt nur damit. Und das, während Kerls in großer Gefahr schwebt, wir müssen unsere Suche fortsetzen. Aufbruch! Ich wünsche euch alles Glück, dieser Erde. Aber ich finde, wir sollten erst nochmal Fenwara um Rat fragen, in Tirnanuk. Also, mir hat er eine Sturz durch den Feenring genügt. Ja. Ich habe keine Lust, mich nochmal wie ein kleiner Schuljunge behandeln zu lassen. Da ihr alle schon mal in Tirnanuk wart, könnt ihr das Reich auch betreten, indem ihr den Kristall in dem Feenstein einfach nur berührt. Du allerdings, Angus, darfst von mir aus in jedes größere Loch fallen, das dir gefällt. Bleib am besten gleich da. <lacht> <lacht> Vielen Dank. <lacht> muss das sein, dass wir uns da nochmal runterbiegen? Das muss sein. Mach dir doch Windeln um. <lacht> Na toll. Also auf ein neues. Ich habe euch schon erwartet. Seid gegrüßt. Da wir nur einen Teil der Schriftrolle haben, brauchen wir euren Rat. Meinen Rat? Ich sage euch nur, welche Gefahren euch erwarten, wenn ihr auf euch allein gestellt seid. Recht herzlichen Dank. Vor langer Zeit, lange bevor es uns gab, verwandelten unsere Urahnen Silber und Gold in magische Rüstungen, Durchdrungen von den Kräften der Elemente Feuer, Erde, Luft und Wasser. Sie wurden geschaffen, um Frieden zu bringen, unsere Insel. Bei Gaga. Die sehen ja nett aus. Um sich diese Rüstung zu erobern, muss ein Held den Wächter der Rüstung allein besiegen. Wenn ihm das gelingt, hat er sich die Möglichkeit, die mystische Rüstung herbeizurufen, wahrhaft verdient. Die darf er allerdings nur im größten Notfall nutzen. Wie ruft man die Rüstung herbei? Indem man sein Element anruft. Feuer, Erde, Luft oder Wasser. Was ist mit dem Drachen der Wagnis? Und Draganta. <lacht> ihr werdet das Geheimnis von Draganta nicht erfahren, bevor ihr nicht Pyrrhen, den Drachen der Wagnis, gezähmt habt. Und diesen könnt ihr nicht zähmen, bevor ihr nicht die mystische Rüstung erobert habt. Also, Rüstung, Drache, Krieger. Alles klar. Ziehen wir Leine. Leine? Wieso deine? Gibt's hier Runde? Hey, wartet auf mich. Ich hab' eine Landkarte. Das sind die Berge des Nordens. Und die westlichen Höhlen liegen direkt unter Maves Schloss. Wozu der Umweg? Wir vergessen die Rüstung und gehen gleich zu der Höhle der Wagnis. Unsere neuen Waffen lachen doch über so einen Gruffdrachen. Hm, vielleicht hast du recht. Aber Finnwara sagt, dass wir die Rüstung brauchen. Es kann Kelz nur nützen, wenn wir Draganta eher finden. Ich habe meine Zweifel, aber ich schließe mich der Mehrheit an. Ich bin nicht so überzeugt. Es war kein Kinderdrachen. In so einem Fall kann eine Rüstung nicht schaden. Hör auf zu jammern, Angus. Wir gehen zum Drachen der Wagnis. Äh. Gibt's hier einen Drachen? Möglich. Ich höre etwas. Hier drin ist es dunkler als in einer Dunkelkammer im Tunnel bei Neumond. Ist das hier überhaupt die richtige Höhle? Riechen tut's hier so. Entschuldigt mich, Kinder. Mir ist das hier zu unordentlich. Ich pass draußen auf. Ob... Du gehst in die falsche Richtung. Ich glaube, der Drache hat dich gerufen. Wird sie irgendwie heller? Ich habe das dumpfe Gefühl, wir brauchen gar nicht weiter zu suchen. Da ist ja unser Schoßhündchen. Umzingeln wir ihn! Oh. Ich würde sagen, der Herr ist heute Morgen mit dem falschen Bein aufgestanden. Gegen den haben wir reichlich schlechte Karten. Abwarten. Ich nehme mal an, der hat mehr Angst vor uns, als wir vor ihm. Könnte es sein, dass du dich wieder mal irrst? Ach. Ach. So, mein Freundchen, Feuer spucken kann ich auch. Aha, ich glaube, er gibt auf. So, schlenkt ihn ab. Oh, hier, du komischer Flammenwerfer. Hm. Verschwindet, ich helfe mir schon selbst. So, <lacht> braves Schwimmchen. Vollen Hafer! Auf jeden Fall! Ah, das ist etwas Feuer unterwegs! <lacht> ist irgendwie zugig, nicht? Zug ich nicht? Zugig, nicht? Soll ich so vielleicht vor den König treten? Versuch das. Vielleicht ein bisschen nass, aber... Ich nehme an, du erwartest, dass ich dir helfe, Angus. Ein hübsches Stück Moos. Na bitte. <lacht> Ach, immerhin habe ich den Drachen fast besiegt. <lacht> ja, fast. Ja. <lacht> So, wie es aussieht, brauchen wir die Rüstung doch. Keine Frage. Schön, ab jetzt befolgen wir Finwaras Anweisungen ganz genau. Und wer kriegt die Rüstung zuerst? Wer schon? Ich würde mich vorschlagen. Wir lassen das Glück entscheiden. Hier. Der Kürzeste kriegt sie als letzter. Zeigt her. <lacht> ich bin der Erste. Dann kommt Deirdre, Alva, dann und Angus. Du als Letzter. Dein Element ist das Feuer, aus den Bergen des Nordens. Auf, ihr müden Krieger, Richtung Norden. Wartet auf mich, ich komme auch mit. <lacht> Richtung Norden gehen Sie, Richtung Norden. Meine Königin Wir sind in eine hinterlistige Falle geraten Die Krieger von Kerls lagen tot da Niemand rechnete mit einem Überfall Wir haben unser Bestes gegeben Es waren einfach zu viele Tatsächlich Zeig mir, dass du der Beste bist Torch und du willst der Beste sein? Du führst nie wieder ein Bataillon an. Sofort raus hier. Raus! Ich werde keine zweite Schlacht verlieren. Ich hab mich schon gefragt, wo du warst, kleiner Schotte. Ich bringe euch Nachrichten von den mystischen Rittern Sie sind auf dem Weg in die Berge des Nordens Um sich die Rüstung aus der Eishöhle zu holen Es kann nicht sein, dass die noch mehr Macht kriegen Ich schnapp mir diese Amateurkrieger hm. Nimm dir lieber ein paar Soldaten mit, denen ist nicht zu trauen Das wird nicht nötig sein denn ich fürchte, die mystischen Ritter werden die Eishöhle nie erreichen. Wieso seid ihr da so sicher? Niemand hat je die Eishöhle erreicht. Aber selbst wenn Rowan dort eindringen sollte, so wird er doch die Rüstung niemals kriegen. Wieso nicht? Nun, weil Rowan <lacht> der Tod durch die Hand meiner obersten Schildwache sicher wäre. Rad Cohen, Herr des Eises von Temra. <lacht> Dort am Fuß des Berges, das ist die Eishöhle, und da ist der Wächter, der deine Rüstung bewacht. Wir sind so gut wie da. Habt ihr das eben gehört? Oder warst du das, Angus? Ich habe einen Bärenhunger, das kann nur mein Bauch sein. <lacht> wieder. Es kommt von da oben. Kommt hier rüber, schnell. Wer spresst denn damit lehm? Der sollte sich was schämen. Wir sind verschüttet. Na, klasse. Ganz hervorragend. Ich wollte von Anfang an nicht hierher. Ohne die Höhle säst du jetzt aus wie eine Flunder. Schön, so müssen wir wenigstens nur verhungern. Ach, hör auf mit dem Gelaber, überleg lieber. Die mystischen Waffen. Die nützen uns hier nichts. Sie hier drin zu benutzen wäre zu gefährlich. Wir sitzen fest. Ich habe eine Idee. Aidin! Gut, dass ich mitgekommen bin, nicht? Kannst du mit deiner Zauberkraft einen Stein auflösen? Naja, die Steine hier sind unheimlich dick. Nimm dir mal den kleinen davor. Wieso gerade den? Das ist der Schlüsselstein. Der Schlüsselstein? Dieser eine Stein hält die anderen an ihren Plätzen. Ich kann's ja versuchen. Ähm, Aiva, wenn der Schlüsselstein da geschmolzen ist, wie willst du wissen, dass die anderen nicht auf uns drauf fallen? Das weiß ich ja nicht. Das macht Mut, das macht Freude. Vielen Dank. Seht doch. Ich hab's geschafft. geschafft. Ah. <lacht> Danke, Adin. War ganz leicht. Hm. Also weiter geht's. Nach euch, Prinzessin. Hm. Da oben, da müssen wir hin. Nicht wir. Ab jetzt gehe ich allein weiter. Finwara hat gesagt, ich muss mir die Rüstung selbst holen. Seid schönartig. Viel Glück. Wartet hier auf mich. Bin praktisch schon wieder zurück. Mit meiner Rüstung. Hey, jetzt hat man nicht mal mehr in einem Tümpel seine Ruhe. Grässlich dich dieser Menschen. Meine Königin, eure Trauben. Die mystischen Ritter haben den Fuß der Berge erreicht. Ihr Anführer steht schon bald in der Eishöhle, wo die Rüstung verborgen ist. <lacht> Meine Königin, ich denke, die Gelegenheit dürft ihr euch nicht entgehen lassen. Wovon redest du? Rowan wird ganz bestimmt zerbrochen vom Wächter der Eishöhle. Und so werden die anderen drei? Verwundbar, das liegt auf der Hand. Bin ich nicht absolut brillant? Ja, meine Königin. Ihr Mächte der dunklen Magie, durch die Kraft dieses Steines erschafft einen Riesensaurier aus lebenden Steinen! Der war doch eben noch nicht da. <Sie> Kannst du mal zur Seite gehen? Wer wagt es, den Eislauf von Timbra herauszufordern? Ich, der mystische Ritter des Feuers. Das ist heute nicht gerade dein Glückstag, junger Krieger. Ich verpasse ihm meine Ladung. Willst du dich da ausrundieren? Ich komme gleich. Bereite dich auf dein Ende vor, mystischer Ritter des Feuers. Du tust mir leid, der Kampf ist zu ungleich Kannst du eigentlich fliegen? Oh, der Eislord kann ja tatsächlich fliegen Feuer tief in mir! Endlich einfallen. Jetzt muss die mystische Rüstung zeigen, was sie kann. Das hat ihm nichts ausgemacht. Los, wir heizen ihm gemeinsam ein. Ist am Boden zerstört ja. Erstaunlich Rowan, eine feine Leistung Und ich hole mir meine Rüstung als Nächste Ich bin froh, wenn ihr alle eure Rüstungen habt Miv wird ganz sicher Bald wieder angreifen Das soll sie lieber sein lassen Sonst erwarte ich sie hiermit Endes nicht! Ich hoffe, du wirst mit deiner Rüstung vorsichtiger umgehen, als du es mit deiner Waffe tust. Ich dachte, dein Wächter wäre unbesiegbar. Das ist er auch. Das war nur eine kleine Unaufmerksamkeit. So ist es! Ich bin mit den mystischen Rittern noch nicht fertig!